ja oh, und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play dragon ball Z. Kakarot. ja in letzter folge haben wir wurde piccolo wiederbelebt mit den namen dragon balls um Son war und vielleicht auch Vegeta zur hilfe zu zahlen und ja wir sind gerade auf dem weg zu freezer welcher sich übrigens in der zweiten form jetzt verwandelt hat und ja mal schauen auf ähm, screen ich habe ein bisschen geangelt ich habe irgendwie so einen goldenen fisch oder so gefunden und ja waren schlecht und ja ich habe alle schiffe hier kaputt gehauen aber ich habe nichts dafür bekommen wird mich ein bisschen ja warum warum auch ne gut sonst jetzt eigentlich nichts ich glaub, ein kampf oder so gab es auch noch ein oder zwei war es dann auch schon ein paar kugeln habe ich gefunden so ein oder zwei glaube ich da war es eigentlich und ja wir schützen uns ins getümmel da kommen noch echt zwei gegner oder so direkt davor ich weiß das nicht und ja währenddessen Pff. na er hat doch gerade umgebracht. Stimmt. Ja, stimmt. Wir sahen ihn aufgespießt im letzten Part. Also weil der Schaden auf der Rüstung verschwindet. So etwas? Was? denn Scheitera, kochung, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, Und Senkai wo Also so viel wie voll Power ist, Es geht. Ja, mehrzahl. Ja. mehrzahl. Was hat Kaelin ja eingetragen. Ich Ich Ja, wir geht aber nicht weiß Ich bin jetzt zwei Typen so, damit den hm. Komm her. mit den Angriffen von Piccolo oder oh, da sein, dass mal wieder in der Steuerung reinkommen. Okay, oh, sehr gut. Hm dem auf zum spalten. Ja. nein nein. na, aber. Er ist, er hat attackt sofort. Wow. Okay. Da Gott, das gar nicht mal so einfach so gerade. Bei denen seine Konter sich irgendwie nicht ankündigen, habe ich so für. Aber ja. Okay, da dazu. Der kommt angedüst. Ja. Die dire nicht abgeworfen werden, ne? Also, er macht mich völlig. Das aber nicht so, in der Story passiert. ist doch voll frisch, ey. Ja. Boah, oh ja. ich mir ist das ganz gut. haben ein paar Heilklamotten gekauft, aber ich will die ungern alle benutzen. Weil mich in jedem Kampf so, Die, die ausspülen alle weg. In die Fresse. Also kann er keine Bosskugel. Ist er so. schon stark genug? Aber ehrlich gesagt, oh. Na ja. Ne. Deutsche Angriff. Okay, richtiger Angriff. Nein, habe ich noch nicht voll. Aber ja, oh Gott, das habe ich noch gesehen. In die Fresse, so weh Ich freue jetzt noch im letzten Moment. Ja, komm ja, oh Gott. Und komm. Nein, das am Leben. Komm, oh nein. Oh Gott. Nein, das gibt's jetzt nicht. Oh. Der Anfang des Kampfes war ein bisschen doof. So war ganz noch bei. Für Spiel nicht so einfach, also... Da war ich so ein bisschen Angst, aber nee. Das spielt halt nur sehr spontan mit seinen schwierigkeitsgrad Ich verstehe nicht, warum wir irgendwie mehr Schaden mit Piccolo bekommen anstatt mit an und so. Ich meine, wir haben ja schon gegen die zweite Phase gekämpft. Der war relativ einfach, der Kampf. Da waren wir glaube ich mehrere Leute. Mehr macht glaube ich schon so einen Unterschied. Was Story bisch? Macht Gott keinen Sinn, weil Piccolo hat ja im Boden auch mit zweite Form Freezer. Äh. So, komm her. Oh gott da oh gott. Ja, ich bin doch da ja. verstehen durch warum manchmal angriff irgendwie nichts bringen so ja jetzt haut ich habe ich den kaputt jedes mal reagiert drauf, aber manchmal greife ich den an und die tun irgendwie gar nicht irgendwie gestand werden. Ich wollte schon sagen. Oh aber zu da? Na ah, Junge. Hab jetzt für mein Boah, Super ich erinnere mich noch zurück in den wo man einfach nur gegner wegschleudern muss und ein ja mehr hinterher werfen muss und dann immer funktioniert ja wenn ich glück habe trifft mal irgendwie so stahl ja, so. nein gibt es jetzt nicht Na. Ich kann sie bewegen, so manchmal mal an. Feuer übrigens. Das muss mal raus. Äh. Äh. Äh. Was? Du bist einfach noch nicht zugedüst. Ich habe einen angefangen gesetzt. kommt schon. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, soll nicht mal, aber Boah. so ein paar hinterher werfen jetzt gar nicht warum ich irgendwie so eine zielmarkierung ist wenn ich sowieso noch einmal anvisieren muss aber ah. doch ja. äh. der Ellbogen. das war es wenn du halt sagst. Danke. der hat auch 5閣 <lacht> ich bin hier in der Runde. ich in der Runde. bin Ich bin der Ich bin Ich bin このよし。2回な aber so na, Auch noch Mal ist, Ah. Ah. da kommt die Alienform. form 無駄だ。 obwohl ich habe ein level ja okay ich habe mich hoch gut Aha. stärker sieht er gar nicht aus Oh gott ist aber ein spiel spielen schon mal vom paintball gehört ja wieso einfach das zählen ich verstehe oh, ich verstehe es okay. so, haben wir schon mal würde begonnen aber wir haben ja wir tun die strahlen kreuzen der piccolo ist der einzige der um oh gott oh, den Angriff kenne ich, ja. bitte los glaube ich der Einzige, der gegen die Form gekämpft hat, ne? und die Gepa hat gar nicht gegen die Form, der hat schon direkt gegen letzte gekämpft. Gott. Die Form hat, die Form hat irgendwie Freezer nur benutzt für so... einfach nur weiß ich nicht. Einfach so. Oder lolz. Ist aber noch angenehmer liegt wahrscheinlich oder haben halt ne? aber zwei sind macht automatisch irgendwie die kämpfe einfacher wie groß da so viele teamkämpfe in dragon ball Z gibt ne? habe echt angst ich hoffe, später kämpfe oh Gott. ja Au. ich, hab ich noch ohne trank zum Blut, das ist eine Schande. Ja. Gott, oh Gott, das wieder, wieder gewesen. Hm. Dauerfeuer Und Boom. Ah, sehr gut. Ah. けど、再度よく来 okay, gut 俺 <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> そんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロット<笑><笑> jetzt yeah, geht's los. Oh einfach <laughs> weggepustet. <laughs> <laughs> Um fern zu bleiben, geht hat nur ein Dorf. Erledigt, ich werde Freezer den ganzen Planeten wahrscheinlich naja Na no ja, weiß Magier denn Er gefragt hat er kann man so stark abusen ich verstehe nicht warum die hat nicht öfter gemacht habe フリーザは倒せん。ん、<笑><笑><笑> し上がっ<笑> Frieza, finale Form. Ja. Ja. <IS> Was war genau man der einfach unseren nicht gedauert dass okay. ja wird Warum etwas Hilfe ist so Goku? Ja, Welches Level 31 Okay. <hums> mich schon gerade bewegen irgendwie aber ja Gott das ist so cool Alter überall wo ich hingucke oh hi und jetzt sehe ich das nicht mehr was, macht doch keinen Sinn. Okay. Ich finde, das sollte man irgendwie schon von viel weiter sehen können, ey. So. Ja, natürlich ein bisschen doof, wenn jetzt hier eine Quest oder so werden aber es aber nachgucken, ne? was gemeinsam darin freezer So uh, Leute, denn der ist down. wie sagt nichts. Okay. Na gut, freezer. てえ、まい、macht た、super スーパーサイヤ人。か、君が見え 恐怖の戦国フリーザ最終形態の超<笑> Der Serie sagt ja auf den ersten Blick, das könnte jetzt sogar mit früher aufnehmen, aber ja, der Kampf sieht auch schon wieder einfach aus. Ne wir machen voll viel Schaden, ich nicht getroffen. Ich krieg Einige Angriffe rein, Gott. kann ich auch ja. hier wenn erfinder dieser technik warum oh Gott. todesstrahl zwei sterne oh aber oh, hier bin ich sicher aha Ö. ja okay eine Menge Erfahrungspunkte dafür, dass wir den nur zu heftig erledigt haben. Für dazu. So, so oder? Und und das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. ist ist Das ist ist ob ich selbst zu schlagen du schlägst mich die ganze zeit okay währenddessen das 1000 kilometer entfernt Ja, da ist er. Kacken. Was? Ich glaube, Die haben da echt irgendwie echt irgendwie gut irgendwie hier gemacht mit den erfahrungspunkten wie viel man kommt und so immer ich immer genauso viel erfahrungspunkte wie die restlichen charaktere sind so wo ist hier so ein Trainingsdingen? da ne da würde ich gerne mal hin noch schon mal やしょまいよぜん。大変だ。まさか。 so, ja gehen wir noch mal kurz zum training dingen gibt es dann neue angriffe die wir lernen können und so ne Ich kann ich feiern nicht mal darauf ne? ich meine in einem spiel konnte man sogar die ganzen häuser aber kaputt machen da waren da manchmal dragon balls drin in einigen spielen ja, da habe ich gesucht irgendwann gelenkt kam ja mehr super kam ja mehr ich würde sagen wir lernen hier noch ein paar sachen nee? Der meteor schlag stufe 3 äh, machen wir das mal Hm. So viel ist ja gar nicht mehr übrig von der Saga, deswegen ist mal irgendwie, weiß nicht. Hier muss ich mal lernen. Also ja, äh gibt mal so passive Sachen, aber ich finde, das wird das Spiel irgendwie noch einfacher machen. So Meteor-Schlag, wo ist denn? Die hier sein, ne? ja. wir Die hier. Jetzt kann man die Sachen ja alle lernen. Nein. So, dann lernen wir erstmal hier die ganzen Sachen habe also, sagt wenn ich schnell genug irgendwie durch dann die sage viel zu schnell vorbei Und ja deswegen machen mal so ein bisschen Weil jetzt, ist, jetzt bleibt ja eigentlich nur noch zum hoch gegen frise aber dann nächsten paar dann weitermachen nehmen an da sind noch eine menge cut teams zwar kommen aber trotzdem na gibt immer irgendjemand der von der seite mich ab weil ne? ja, okay, da war ich noch ziemlich gerade abgebrochen Boah. das gibt es deutlich also, beide treffen ne. Ne, nebeneinander steht da habe ich geblockt was machst du jetzt so ein schlag angriff erlernt so dann noch die beiden kamen ja mehr als hier dreimal von koko was ich nicht lache aber ja ah, nee, gott Bin ich noch rechtzeitig ausgeliehen hatten super kam ja Daneben, also daneben aber ja, dann zum rufus bei sich irgendwie nicht an cool. ja, ich muss das ja sagen ne? daneben, das gibt es jetzt nicht. So. Ja. ja. du musst auch zu weit weg. KI weiß auch nicht. Die Nase kommen kann, ne? Ja. Das Geräusch. Das Old Geräusch. Das kommt, glaube in mehreren Animes vor und jetzt aber nachdenken ich glaube nicht ich kenne es jedenfalls nicht aus anderen alle wes kann ich auch hier zeig ich was gleich gleich meine ganz neuen attacken ein bisschen dicker aus rechts hat ein super kamer war ich weiß nicht längst kamer haben ja das lerne ich jetzt erst klarin konnte hat schon den dragon ball wenn ich mich ihre so verfolgt den gegner das klingt jetzt schon sehr gut auch meine Key und HP, muss sich nicht regulieren Ey, aber Komm wir so rum. Ja, da, Du da, wolltest da, da. das, das ist ein super Kabel, ja. Ich hoffe, jetzt irgendwo so ein Campingplatz oder so, da kann man sich nämlich ausruhen. In die Fresse. So. Und du auch. Ja, ich gut, dass das so simpel ist. Die ganze Zeit tue ich eigentlich nur hier Kreis maschen für normale Angriffe und das reicht mir eigentlich schon. Nicht. Ich kann dann noch nie leiden in in war Set den oder raging glass und irgendwie fünf verschiedene arten von angriffen Du kannst irgendwie weil nicht den gegner in die wagengrube hauen dann sind die für sie paar sekunden betäubt dann kannst du irgendwie so ein aufladen angefangen und mit Dingen die weggeflogen sind und so einen machen, du so ein Angriff machen oder ein beinchen gestellt hat und die hingefallen sind dann kannst du ein angriff machen wo die umgedreht hast zehn so milliarden verschiedene angriffe oder ein Gegner bearbeiten Konzept, weiß ich ist mir zu blöde irgendwie. Wenn ich das jetzt schon viel besser. Und nur eine Art von angefasst, aber gut. Nein. So, dann so. soweit ähnliches hat man doch als wieder so wie hier ne? du hast entweder hier hoher abweichbrecher schaden zeitweise betäubungsunfähig. es sind alles die gleichen angriffe nur als halt immer mit verschiedenen effekten ne? ich hätte gern den ja mehr schaden so ich hätte ich gern super kam mehr und er Als Begleiter dabei ist dann Dingens auch oh, Körperschlag ist auch neu. Ja, nee. ein Treffer ist der Gegner verwundbar. Hohe Betäubungsschaden. So warten wir mal. Das hier hm, ja, bis habe ich nichts. Aber ich ja gedrückt. So, kann, ja kann man ja mal einsetzen. Nur, es tut mich sehr, nicht entfernen. mich sehr abschreckt ist der KP, aber auch. perfekt jedoch jedoch auch den langsamen Verlust von TP im Verlauf des Kampfes. Hat bis da wirklich nicht so gut finde ich hoffe spätestens bei einigen anderen Verwandlungen später wird es nicht so einen Nachteil geben ich meine so allgemeiner Tutorial für äh, für äh, ist ja irgendwo Ich sehen, wo so ein Dings ist, so ein, so ein Campingplatz zum Heilen. War, war ja nicht irgendwo ein Ich habe schon wieder so ein paar P verloren, ey. Da. So, Holen wir uns mal kurz aus. Dann gehen wir noch mal in den Kampf gegen Freezer ein. Gut, weiter geht's, weiter geht's. Hmm eigentlich nichts schlimm, ist ja. Ich spüre irgendwie keine Energie, doch jetzt spüre ich Energie. Warum muss man so nah dran sein? Das ist irgendwie, die spüren immer vom anderen Ende des Planeten immer die Energie ist ja. oh. <laughs>